Der haben wir voll motiviert. Also, es ist jetzt so, dass man nur die People hört, die man sieht. quasi, weil da ist ein Shotgun. So. Da hört man jetzt Genau so den Ausschnitt, <lacht> <und jetzt lacht> so, wenn es die Verdurstung auf die Nase So, jetzt kommt gleich meine mein Gele Linse schon auf. Ja. Doch, dann darfst du jetzt, jetzt starten. Der Fackel, <lacht> Die war dabei. ist okay. Und das beste Spray das ist das da. Ich weiß nicht, ob du dich darauf fokussieren kannst. Ich muss dir Youtuber, Imagine Pet Wet. Ja, genau. Magic. Und das ist voll das sticky Game. Das werden wir dann auch anzocken, natürlich mit ja. äh, Gameplay, Aufnahmen und so weiter. Ich hab gerade in die Spiegel reingezogen, damit man das Gesicht zeigt, während ich da oben schaue. Ja, so schaut das aus, wenn, wenn man den startet. Darf man das, das Nintendo, darf man das filmen? Nein, aber du musst es einfach. Ich halte das einfach schnell zu so, und dann fällt es nicht auf. Ja. Oh, Ach, da oben um steht es nochmal, warte. Bezahlt durch Produkte. Bezahlt durch Produkt. Das ist, durch, eine ist eine da oben um Touch, aber das ist das. Das ist Tech. Also, jetzt bist du angefangen mit der Winkel. Ich hab jetzt so. Ich bin wieder der, der Einspieler von, von CSGO, von dem Hitmarker. Äh, von. von genau. <lacht> Hitmark ja genau. Ui, das ist voll schelzig. Ich hört jetzt. Man die gar nicht mehr weit. Ist mein Und dann ja. ist das für das Magic-Pokémon, das sieht Magic ja. ja. gar nicht gut Pokémon Weiße okay, halt Edition, ja. Ja, ja, das ist weil das ist Ja, ich ja, bin ja. Ich möchte ja nicht rassistisch sein, aber es ja, okay. ist halt einfach die geilste Version. Ja. <lacht> <lacht> jetzt hört man halt was, für den Stereo Sound weil das geht Hitler aus. Ja. Stereo. Stereo auf dem Monomikrofon, ja, wenn es ein Stereo ist. ja. Ja. Oh. In einem, in einem Pokestop kann man da nicht äh, Fahrrad auswählen. Ich, ja, ich weiß nicht, wie das placed. heißt. Ja, so also macht man jetzt das so. Ja. Ah ja, genau. <lacht> so. Falsch. <Boys. lacht> <Sechs, zwei. lacht> <lacht> ja, ja Spiegel es. Ja, geht oben. Okay, ziele ja. recht. Dann kann man da mit dem Fahrrad umeinander fahren, aber mhm. da unten ist schon alles erledigt. jetzt müssen wir schnell selber schauen, weil jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt sieht man so in meine Augen die Spiegelung von und so wenn sie jetzt ein off <lacht> Das sind meine Pokémon, die ich schon hab, also das sind meine Haussichtchen. oder so? Das ist nicht so schlimm. Und dann sieht man, das war mein Pokémon aber ich kämpfe einfach mit dem da, weil es einfach geiler ist. So. Und jetzt wird das da ausgetauscht, seht ist das da Ja, Los, Elsa, das heißt eigentlich Elsie, Pferd oder so ähnlich und das habe ich einfach Elsie genannt Ja, ich weiß nicht genau, was heißt. Cool. Mhm. Jetzt hat es mich, keine Ahnung gemacht, dann kann ich da auch die A-Taste benutzen, zum Beispiel, zum Beispiel für was ich meine, den Schockwelle oder sowas, das ist für die Mega-Attacke und sowas, also, voll gut. Okay. Jetzt möchte eigentlich keiner Pokémon sehen. Ich weiß schon, aber ich mach's trotzdem. trotzdem. Okay. So, jetzt vor dem großen, nehmen wir da 5 Minuten, Pokémon ab. Ja, das soll jetzt irgendwie zusammenschneiden, dass das nicht so lang ist, glaube ich. Ist ungefähr. Wie schneidet man denn überhaupt ein Video? Nimm Movie Maker her Jetzt haben wir so ein kleinen... Oder YouTube? <laughs> Nein, kann er <ich> nicht. <lacht> kann YouTube, uh, jetzt nehmen wir noch ein anderes Pokémon für die Abwechslung. Das heißt... <lacht> hey, hey, oh. genau. Da. war klingt für die schöne Züge. Nein, aber so, das, das war jetzt das Pokémon Gameplay Aufnahme. Das klang jetzt so. Schaut es bitte jetzt aus. Ach ja, nein Moment, da sagt ja, ja. das Mikrofon. Gell. Ich würde eigentlich ein Introduction-Video machen für Gamescom, gell? Ja. Ah was? Wo, wo, wo haben wir denn jetzt überhaupt? Momentan haben wir irgendwo kurz vor Kurz vor Blattkling. Ja, boah, boah. boah, leck. Ich hey, meine, für zu wechst können? Also nein, weil nein, du weil nicht weil halt. Du Ach. bist ja der Walter. Nein. Oh. Genau, Scheiße. wie man sagt, wir haben. Das ist nur ein kleiner Prozentsatz der Technik, die wir tatsächlich dabei haben. Ich glaube, wir haben mehrere Technik dabei als Klamotten. Wow. Wir haben uns Früh motiviert. Die Was soll ich sagen für die Deutsche Bahn es ist ein super Verkehrsunternehmen. Die Deutsche Bahn ist a very great company. It is always on time. Help us improve our services. We have we travel a lot of with the Deutsche Bahn every day everywhere. It is always not delayed and We always reach the next train. The service is great. You even get a free coffee if you pay three dollars. The Deutsche Bahn is a great company. It's a great reputation. Um, do not use advanced English here, please. I never use advanced, advanced English, Junge. Alter. Uh, can, can you see the service? Amazing. This service? Just amazing. Everybody is just amazed. Yes. Can, funny, you, can you, you know. see the faces? Yeah. Everybody is amazed about the service in the yeah. Deutsche Bahn. Everybody uh, is, this is... Can you see this? <laughs> <laughs> But you can fidget spin in the train right here, in the Deutsche Bahn. <laughs> the train is very fidget friendly. Fidget-Spinning-Friendly. Fidget-Spinning-Friendly. Der hat Fidget Interferenzen mit der Oberleitung. Mit meinem Metallic-Fidget-Spinning-Friendly. Jetzt erzählen, dass es nicht klar ist. Sehr so oft. <lacht> <lacht> <lacht> Don't you think, Walter? Yeah, die sausen LTE-DI. Just half the price of the, the new Titan X, but it's almost as powerful as the new Titan X. So please, old people, buy it. Hochmotiviert stehen wir nach einer achtstündigen Fahrt und deswegen gar nicht so viel Verspätung vor dem Kölner Dom. Nur so zwei Stunden? Also Nein, das waren 20 Minuten oder Ach, 15 oder so. Ja, aus also der Zugfahrt seht man eh einige Sachen. Sonst werden wir jetzt mal schauen, was wir so finden an Vergnügungen. Äh, genau. Der, Lukas du? In der na, das stimmt gar nicht. Das ja, stimmt aber nicht. was willst du so Introduction machen? Ja, ja dann den mal, aber irgendwie. Okay, also wir gehen mal dieses Jahr wieder auf die Gamescom. Vielleicht habt ihr es vom Titel schon erraten? Ich glaube nicht, dass... Nein. Das steht bestimmt nicht drunter. Ja, also am besten geht's wenn, wenn man die sekt. wo... Nein, sagen wir nee Ich glaube wir ja, so ein Zugticket kaufen, scheiße. Ja, ja, das, ist dann ja. das stimmt. Ja, irgendwie so ein Familienticket oder so. Ja. Ja. Haben wir ja eine familie Ja, ja jetzt drücken wir mal. Mit dem kleinen John. Ja, dann. Schau mal, heilige Momente. Total ausgeschlossen. Das Jahr ist sogar ja. nicht mal so groß. Vielleicht sterben wir auch nicht dann. Ich glaube schon, dass wir sterben. Wenn, man wenn wir Glück haben. Ja, wenn wir Glück haben, sterben wir sowieso. Sehen wir dann Was, dann ziehen wir los. Ja. Ich kriege heute äh, gerade eine äh, Introduction in macOS und äh, Apple allgemein. Weil der Lukas so, ja, Apple von mir aus und ich bin heute halt so, ja, Apple über äh, Dia und keine Ahnung. Und ja, ich sag mal ganz ehrlich, es gibt einfach ganz cool wie die Transfiguration Track petto Das ist echt krass. Das ist cool. Äh, gibt's das mal, mal, da gibt es wieder Sachen, die dieser kacke wie zum Beispiel das Gnome Filming, über alles was. Das ist super für Produktivität, weil du bist halt immer überall instant drin und du hast die volle Performance immer. kannst du durch scrollen. Das ist der Wahnsinn. Ich finde einfach für Produktivität ist das das Beste. Wie schaut der Vergleich zu Windows aus? Weil da hast du halt einfach zwei Programme hintereinander, das ist ja ähnlich. Bei zu Windows hast du zwei Programme hintereinander und beide sind langsam. Da. So. Das ist jetzt der ja. Mac Pro von 2013. Das hat jetzt äh, den 3,5 GHz 6K C drin, mit 60 GB Arbeitsspeicher und äh, eine AMD-Karte. Gibt es auch mit zwei. Und das ganze Ding kostet. Das Mac wir jetzt. Ach, Das sehen wir da herum. Ja, fucking 3400 fuck Euro. Ja, der 8-Kern kostet fast 5000 Euro. Aber man kriegt so jetzt ein, ein Apple-Produkt. Apple-Produkt. <lacht> ja. Yay! Yeah. Also, wenn man wirklich das Geld hat, dann ist es wirklich die bessere Entscheidung, wenn man was damit anfangen kann. Und das Grüne ist, dann können wir irgendwelche Leitdinger ziehen oder fällen Sie im Mordswasser ein, dass Sie das nice iPhone haben. Ja. Und also, ich würde das jedes in die Nase rein, also wie mir eigentlich nur gefreut, dass ich keins so, weil ich noch mehr Geld ja, in der Tasche habe. Bei den Mobilgeräten ist das was anderes, aber gerade bei den bei großen da, bei den Macs, da kann man... Ist das eine Ah, für Mac, für Apple vielleicht, ja. ja. Und für Videobearbeitung das ist das Nonplusultra, da brauchst du irgendwie 5000 Kerne. Ja, aber dafür musst du doch dann eine 4.000 Euro ausgeben. Aber du kannst. Ja und du hast weniger Kompatibilitätsprobleme und so weiter und mehr Leistung, aber halt ja, also, du hast zwar weniger Leistung wie bei einer Windows-Maschine, <lacht> aber die Leistung wird da besser, also weil die Exit sie ist effizienter. Ist quasi. Ja, das ist ja. stimmt. Ja. Aber es wird halt auch ein bisschen closed, weil bei Windows du kannst es halt machen, aber es lustig bist und bei Mac schaut ja, es ein bisschen anders aus. Gut, ist bei Mac gibt es das Terminal. Ja. Du, kannst da du hast da immer nur der Terminal und du kannst alle Befehle machen, das machen Also, so Unix das ist es nicht. Unix-Kernel. Unix-Kernel natürlich, hat den ganzen passiert. <lacht> immer noch. Meistens wird es ist jetzt schwerer, dass du irgendwas einstellen kannst. Wenn du über Windows da installierst, der Classic Shell und was weiß ich nicht, geht halt nicht. Du hast zwar da auch Einstellungen, aber die sind nicht so umfangreich. Weil der normale Apple-Nutzer braucht es gar nicht und der wird von Windows überfordert. Ich... Deswegen ist, wenn, man aber auch wenn man das Geld hat, Aber Microsoft tut ja das Möglichste, dass sie in einem Betriebssystem auf das, ja, ja. so das schlechteste reduzieren, ja. sagt man das sehen, was einfach das scheiße ist. Und deswegen... Aber so 3D Ey, 3D ist so 3D-Paint. Hey, oh. 3D-Paint? <lacht> Features, Junge! Ist ein Mac geeignet zum Zocken? Nein. Dann brauchen wir das. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Es gibt zwar Spiele im, im Apple Store, aber. Ja, aber es ist, Store, ist es für tatsächlich für Gaming ist es nicht geeignet und dadurch halt eher für Business angedacht. Ja, ja gut, ich ja, denke, das Zimmer den haben wir beleuchtet und damit geht es jetzt muss anders weiter. Vielleicht. Ja. Das ist, ich find's denn da jemand schlecht? Ja, du ist aber nicht mit dem Daumen, sondern mit dem Zeigefinger auf den ja. ja, Arm. Uh, Der jetzt optimiert. trotzdem wird's alle weg. Neuer Wecker. Stell. Oh, noch nur einen neuen Die Steuerung ist ohne nicht so behindert. Das geht, oder? Man ja, ja, muss sich vielleicht einleben. Du musst ja. den Knöpel hernehmen. Das ist schon her. Also man hat den ganz normalen Homescreen. Da sind no. alle möglichen 100.000 Programme drauf. Ich bin und halt man halt ich so ein bisschen ich in und out, Oder zum Beispiel holen einen Kalender. Dann kannst du mit, der, mit dem Rally da an der Seite, wenn man das wieder hat, dann kann man auf ihren zurückspulen über verschiedene Tage. Genau. Und verschiedene Uhrzeiten halt dann. Schau mal her. Dann kann man wieder zurückgehen. Da, wenn man da so hingeht, dann kann man da mit dem Rally richtig rein Das genau. ist richtig krass. Das geht auch richtig schnell. Das Also... Wir haben da jetzt... Wir waren gerade beim Einkaufen, möchten wir mal schnell gesagt haben. Da. Ja, man sieht, voll healthy und so, wir haben sogar Äpfel gekauft. Und ja. Gurkensalat. Und Gurkensalat. Ja. Aber sonst eigentlich nur Fleisch. Also... Äh, doch, wenn wir Brot. Doch, da, da, da, da, da, ah, voll da... Vollkommen. Vollkommen, voll gesund und so. Ja gut, Zitroneneis, die Zitrone, Vitamin C ist gesund, fährt man, hört man? <lacht> <lacht> Bei dem Zeig, Alter. <lacht> ich weiß wenn da was gesundes ist, dann vielleicht Verpackung oder was ja. Wir haben... ...ein Getränk gekauft, gell? Mhm. So schaut das Zeug aus, so wie ein Hosenfuhrer halt. Mhm. Nein. Okay, ja... ja ich mir ja schon mal gegessen. Ich werde das jetzt einfach... Ich hab keine Ahnung, wie das... ...ich riecht das schon ziemlich stark, aber ich glaube das... ...kann man gut verschicken. Oh, das ich geht das so das gut. Bubbelt. Das geht aber. Warte, oh, das babbelt. Nein, nein, passt schon, das ist Stable. Das muss babbeln, weil dann äh, löst sich das voll auf. Die Frage ist nur, wie kriegt man das da rein, ohne dass... mit der Melon noch Das Schütt da. neu, das passt schon. Kaffeefilter, jawohl. Nein! Das so. tust nicht. Das tust du nicht. Das du es nicht. Das du es nicht. Das löst sie auf. Das geht nicht. Nein, bringt das mich wieder machen. Ganz langsam. Ach, das geht, oder? Nein, das geht überhaupt nicht. Wieso soll man das mit so einem fetten Löffel? Komm. da haben wir kleine hin. Oh, oh mein, das ist aber gleich. <lacht> ja, oh, hier, da können wir uns an. noch trotzdem, voll die Wurst. Ja, da ein bisschen rein. Da unten schwimmt es jetzt Das ist ein halber, der halbe Liter und du hast der 5 Licht Ja, Ja, steht da nichts drauf, keine Ahnung. Oh, das löst sich nicht einmal mehr auf. Okay, okay. Dann, dann warten wir zum Beispiel eine Minuten und dann werden wir uns ja in das Ergebnis... Äußern. Hey, unser Lüchtechniker. Ja, wie geht es jetzt weiter? Voll ja. spannend eigentlich. Eig also eigentlich wir werden jetzt mal so in unserer so Roomtour dran und an der wir sehen, so ah, ah, das davor schauen. Genau, warte. Ah. <lacht> also, wir befinden uns gerade in der Küche. Äh, durch diese Tür kommt man in das Gebäude. Dann können wir später nach Hause. Äh, ja. Also wir haben, wie gesagt, also wenn, wenn du dich jetzt herüber bewegen möchtest und unsere maximal eingerichtete Küche bewundern möchtest. Wow. Mit Herd. Kaffeemaschinen, die wir wahrscheinlich nicht zum Laufen bringen werden, oh. aber wir haben wir noch nicht. Ja. Spüle und Kühlschrank, wie gesagt, da haben wir vorhin schon eingeschaut. Und natürlich, wenn das, das Lukas später, ja. sein Fertigkaffee oder Espresso oder was das war. Ich glaube, ich habe keinen dabei. Ne. Ach, scheiße. Wir haben wir aber einen. Aber warte, ist doch auch noch Bäh. drin? Nein, aber dieser Filterkaffee, den geht schon. schon. Spezialmüll und ja, Kaffeesatz, äh, Kaffeefilter. Nein, das der wir nicht. Ich glaube, nein, das müssen wir lieber. Ich war noch nie im Bad. Dort schauen wir jetzt rein. Schauen wir ein. gibt's so Licht? Was? Oh, das lacht, schon um geht's? Nicht. Schaut gut aus. Also, wie gesagt, da man halt einfach durch. durch in, in die Küche. Das ist ja quasi. Okay. Ich, hab, ich hab schon mal gesagt, das ist quasi die Wiederaufbereitungsanlage da drin. Dann kann man gleich in der Küche weiterarbeiten. Oh, nein, nein, nein. Das oh. wird nicht unterstützt, diese Theorie von mir. Warum nicht? Ist Voll gesund. Ähm, man kann das Bad auch nicht absperren, aber das also ist eh schon wurscht. Genau, und dann kommen wir in unseren Wohn- und Essbereich und ja, Lebensbereich. Eigentlich alles. Mai, beten das ist jetzt nichts allzu spannendes. Da haben wir uns ein bisschen eingerichtet. So, das ist unser Klamottensach, das ist unser Techniksach. Klamotten, Technik flackert überall umeinander. Äh, ja, so, wir haben ein mega geiles Sofa. Gell. Das ist schon geil, ja? In, der, Fer ja. in der Fernseher darauf ausgerichtet war, war cool. <lacht> <lacht> ja, der ist ja. auf diesen wunderschönen Sessel ausgerichtet. Wow. Die wahrscheinlich... ist auf dem Fernseher ausgerichtet, also Das so. ist dann so der Moment, wenn man so geht und dann merkt man so, oh, irgendwie geht es jetzt anders und dann schaut man so zurück, klingt zwei Schuhe so in einfach umeinander und so und dann hat der die Tür auseinandergefallen, ja egal. Ja, das ja auch <lacht> Aber auf jeden Fall kann man sagen, die, die Vermieterin oder die Gastgeberin, super Gastgeberin, super Wohnung. Genau. Ja. Das ist übrigens auch super, das ist das Bild den Groß und das ist das gleiche bei den Kleinen. Ja, das ist... In <lacht> einer Ecke. Das äh, ist perfekt. Fangen wir mal so, jetzt würden man jetzt vorhin in den Sunset schauen. Der ja, Sunset, weiß ich, du musst jetzt noch so, so happy face sein, irgendwie so nachdenken, so in die Ferne gucken. Warte oder mal, so. das zuerst, wort, mal, das muss ich zuerst Nummer? Das muss ich zuerst schon framen. Nein, das macht das Ambiente kaputt. Ich <lacht> wollte da was sehen. Das macht das Ambiente ist kaputt. Das ist der Sunset oder das was ich weiß. Ja. Voll gut. Schau jetzt, Lukas, bring das auf die Räder. <lacht> Schaut gut aus. Schaut realistisch aus. Warum bist du. Du musst dein Kupfer war nur ins Bild draußen. Ey, ah, ins hast Bild war cool oder? Mhm. Mhm. Warte, warte, warte, warte. <lacht> Schaut gut aus, passt, passt. Kunst, Alter. Kunst. Perfekt. Das ist Art. Haben wir es auch geschafft. Ja, ansonsten, wie gesagt, Verpflegung ist hergestellt. Wir werden überlegen. Wir haben noch einen Vorgarten. Ja, wichtig. Oh Gott, unser Vorgarten. Ja, also, wenn, wenn ich meine Moderation hier fortführen darf. Wie gesagt, durch diese Tür kann man nach draußen beobachten. Die geht um einen A, also der haut es nicht auf, sonst also bricht nicht das Scharnier aus. Aber das ist super Diebstahlschutz, weil wenn jemand einbricht, dann hört man es gleich, dass ja. das Tier kaputt gegangen ist. Da haben wir da unseren mega krassen Vorgarten. meine, da kann man eigentlich essen. Das, ja! Oh ja! Stimmt. Voll die Idee. Ja. Jetzt ist alles so so blau. Tischverbrennend. <lacht> <Voll. lacht> Warum ist das so jetzt blau? Ich verstehe es nicht. Das muss ich nachher noch berichtigen. Ja genau, das ist unser Vorgarten. Eigentlich schon cool. Ja, jetzt kochen wir uns was zum Essen. Ja, ja, übrigens ja. nicht rauchen. Gell? Ja, halt machen wir halt mach Cookie mit Lu mit Lu. Du, die Die, <lacht> Das ist eine Sen oh. ein Sensation. Schon, ja? Dafür haben wir kein Licht in der Küche. Also, ne, ja, ja. Ist übrigens, äh, da haben sie nicht mitdenkt, dass wir mit mir da filmen werden. Also, ist es ist so ja ja, ein bisschen Deben? ohne scheiße. Wie kann man denn sowas nicht? Wir <lacht> <betrachten? lacht> <lacht> <Oder> war noch <lacht> irgendwo vorne ah. ah ja, das ah. gut, oder? Das Spiel. Das Cookie mit Lu gleich. Nein, das machen wir später, ah, ich bin jetzt nicht ready. Oh Gott! Nein, nein das ist sogar noch vergratzt, oder? Die Teflonbeschichtung die, die geht ober. Das teile ich nicht mehr hier. Nicht mehr. Ja, das, ja, das äh, hat aber bei so gut. Das nicht in der Familie. Ja, was machen wir denn in böse? Jetzt einmal gar nicht. Ich mache jetzt einmal mein rechter Arm dort, ich muss jetzt meine Kamera <lacht> weglegen. <lacht> was gibt's mir? Schau, du gucken. Du gucken. Gut, tut, gucken. Schäbert einfach ein bisschen mit der Pfanne und fertig. Lukas guckt uns ein an. Hochenthusiastisiert oder so ähnlich. Ach Gott, ein Kaffee macht er dazu. Das werden alle sterben. Mei, unser Klump ist fertig, oder? Da was da ist mein. Fertig? Da das, das ist fertig? Weil das schon fertig ist. Ach, natürlich ist das fertig. Siehst du meins? Schaut aus Das schaut voll gut aus. Apfelschorle. Übrigens, wenn Sie es Furt trinkt es nie ein Leitungswasser. Auf blauer oder heißer Stellung, weil das Kind dort Heizung und was da oft drin ist, das möchte ich gar nicht wissen. Also wenn man jetzt sagt da, was weiß nicht ob man es sagt, aber da sind jetzt keine Schwebeteilchen mehr drin. Sicher, schaut schon aus. Du meinst nicht mehr. Ist voll gefällt da oder? Es fehlt es Ja, hol ich mal ein <lacht> Nicht riechen, wow. riechen. Geht, oder? Es geht! Also, es ist nicht immer zu stark, wenn okay. du das wieder abbautixierst oder sowas, aber es geht eigentlich. Ja, dann kannst du nächste mal als Betonwischer Körper ein Na, echt, das geht total. Schönes Look. Alter, das Erfrischungsgetränk. Ja. Aqua. Aqua. Irgendwas, Lulzum und so. Plus, das da in undefiniert Ränge. Das ist quasi <lacht> ein, ein generisches Zitronenteegetränk. Das Logo werde ich auch blören oder so. Es ist eigentlich voll Arbeit, gell? Und dann machen wir es nicht. Und, Machst du so, schön her. So. wir was drüber, bitte, im Nachhinein. Fertig. jetzt weiß man nicht mehr, was das war. Ja. Okay. Sind wir bei uns am Lied hin, oder? Ich gucke uns aber, was ich aufgelöst der Rest nicht. Ich glaube, es muss tatsächlich ein bisschen stärker. Also ein bisschen lasch, meins. Und was sagst du dazu? Richtig nice. Eins nice. Eins nice. Zwei nice felsig ja, ja. Das das cool, gut, ich mache es jetzt grad gut deiner der also also ich muss jetzt davon erklären wie man kocht ich hab das ganz brutal gemacht ich hab das Fleisch aus der Verpackung genommen und so eine da wie es hart war das ist bei FV Öl da drin ne? ich weiß schon das ist das wird ja ich weiß schon das ist ein bisschen Öl. aber das aber das das gerne der Sternekoch, hose Sterne Hosi -Hosen, hose. äh, hose Hosen Typ mit Cooking von Lou. <lacht> <Lu. lacht> ja, war <lacht> <lacht> <Ja, lacht> hey, Die gleichen Däner haben wir auch. Mein Ober oh, hat genau oh, die gleichen Döner. Oh, Und cool. ja, also müssen wir müssen mal mit Dohi. <lacht> jetzt wahrscheinlich leer ausgeschüttelt. Da hat jetzt der Walter der sehr die Scheiße drin hat. Lecker, lecker. <lacht> <lacht> Beide Glotzen, eigentlich. Ja, das ein dich halt wahrscheinlich. Nein, nicht grün, nicht grüllen. Das wär's mal in den Ich mag doch bloß ein Watzleisch, denn da soll bloß Ui, was ist das für ein Gluck? Ja, Rallo ist Es ist Suppe, oder? Scheiße, das ist Fleisch und Nudeln. Nudeln, Nudeln, Nudeln hört sich gut Affen. Jetzt drauf? Ja. Mmh. Sonst? Ja, das ist ein Gramm. Ja, es ja, lauft <lacht> <jetzt rein. lacht> Okay. einfach. 21 Minuten. 21 fucking Minuten. Oida. Okay, Du musst dir dann schauen. Erst gleich halt war ich fertig. Achso, jetzt passt. Gut, cool, ich halte mal über wieder raus. <lacht>